Warum sind meine Zähne trotz guter Zahnpflege gelb? Die natürliche Zahnfarbe ist vor allem genetisch bedingt. Sie hängt davon ab, wie gelb dein Dentin ist, wie dick der Zahnschmelz ist, wie die Stellung der Zähne im Kiefer ist, also letztendlich wie viel Licht sie reflektieren. Das bestimmt die natürliche Zahnfarbe und die kann von Natur aus schon mal bei dem einen gelber und bei dem anderen weißer sein. Mit den Jahren können die Zähne aber auch dadurch gelber werden, wenn man viele färbende Lebensmittel zu sich nimmt, selbst wenn man der Meinung ist, dass man eigentlich eine gute Zahnpflege hat. Und das ist nämlich auch der Punkt. Viele denken, sie haben eine gute Zahnpflege, aber wenn ich mir das dann mal so anschaue, muss ich leider feststellen, dass die Zahnpflege nicht so gut ist, wie sie denken. Also wenn du wissen möchtest, wie Zahnpflege richtig geht, dann schau gerne in meinem zahnpflege crash bei. Da lernst du alle nötigen Infos zum Thema Zahnpflege, wie man sich richtig die Zähne putzt mit Handzahnbürsten, Schallzahnbürsten, rotierend oszillierenden Zahnbürsten, wie man Zahnseide und Interdentalbürsten richtig anwendet und auch einige Basics, die man wissen sollte, zum Beispiel zum Thema Plak- und Kariesentstehung. Wenn du mehr Infos darüber haben möchtest, schau gerne nach auf meiner Homepage www.zahnpflegecrashkurs.de und für mehr Zahnpflegetipps hier auf TikTok macht das plus weg